Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fragt den Roger. Heute geht es um den Content bei Facebook und zwar genau um den Content Mix bei Facebook und wenn dich interessiert, wie du diesen Content Mix am besten mit einer Faustregel äh, so ein bisschen befolgen kannst, dann bleib jetzt dran, denn gleich geht's nach dem Intro weiter. Gut, heute geht es ums Thema des Content-Mixes und zwar spezifisch äh, mal auf äh, Facebook bezogen. Äh, es geht ein bisschen darum, welchen Content man wo einsetzen sollte und vor allem wie oft. Und diese Formel, die ich dir jetzt äh, zeige oder beziehungsweise erkläre, die ist nicht zu 100% bindend. Das kann durchaus auch mal anders sein, aber man kann es so im Content Mix schon ein bisschen darstellen, dass man sagt, okay, das äh, Video, das ist äh, Bild und das ist Link. Schon mal zum vornherein, wenn du hier dein Handy in die Hand nimmst und mal den, den Facebook Stream durchscrollst, wirst du wahrscheinlich feststellen, dass sehr oft Videos dahinter sind, die du dir anschauen kannst. Die werden in der Regel auch automatisch abgespielt. Und das ist natürlich schon etwas, was grundsätzlich Facebook forciert. Jetzt stehen wir ja gerade vor dem großen, riesengroßen Launch weltweit des neuen Designs und dieses neue Design ist definitiv auch auf die Stories ausgelegt und eben auch auf die Gruppen. Das heißt, in dem Newsfeed drin wirst du wahrscheinlich, wenn du Mitglied bist in verschiedenen Gruppen, eher Gruppenbeiträge finden als Beiträge von der Fanseite, deswegen natürlich auch ein guter Fokus für dich, da ein bisschen auf die Gruppen zu setzen. Es gibt aber auch weiterhin natürlich die Möglichkeit ganz normal über die Fanseite deinen Content auszuspielen, denn grundsätzlich der Algorithmus hat sich ja nicht, ich sag mal von, von A bis Z verändert, sondern er wurde halt ein bisschen angepasst. Wenn du jetzt aber in keiner Gruppe drin bist oder so, dann wird dir natürlich selbstverständlich auch wieder Content aus den Fanseiten angezeigt und selbstverständlich auch von deinen äh, Freunden. Jetzt aber zum Thema des äh, Videos und zwar. Kommt es natürlich immer ein bisschen darauf an, wie dieses Video aufgebaut ist. Du kennst ja wahrscheinlich diese Kurven, wo man ein bisschen Spannung aufbauen sollte. Dann kommt der Spannungsbogen, wo es dann zu oberst ist und dann geht es wieder runter. Und wenn man das so ein bisschen hoch und runter macht, dann bleiben die Leute auch länger dran. Und der Punkt ist bei Video, das wird halt ganz klar forciert von äh, Facebook, die äh, posten alles zum Beispiel auf Watch und deswegen solltest du nach Möglichkeit, das ist wie gesagt nur so eine äh, Faustregel, nicht unbedingt binden, kann natürlich ganz anders sein. Ich mache zum Beispiel äh, über 90 Prozent bei mir auf der Fanseite nur Videos mit diesen Lives und äh, ganz, ganz wenig äh, Bild wie auch ganz wenig Links. und wenn man so diese Faustregeln ein bisschen anschaut, dann solltest du etwa 70% deiner Posts auf Videos auslegen. Und ich habe hier so eine lästige Fliege, die dauernd um mich herumschwirrt. Meine Katze sollte die mal fangen, aber naja, ist halt im Moment wahrscheinlich so ein bisschen am Schlafen. Deswegen schaue ich da immer mal wieder hin und her. Ne? Und. Wenn wir das jetzt ein bisschen weitergeben, also zum Beispiel gibt es ja die Möglichkeit, dass du Grafiken erstellen kannst, die, ich sag mal, entweder mit Sprüchen drauf sind von, von Statements von dir, die übrigens auch sehr gut ankommen, vor allem auch bei Instagram und natürlich auch die zweite Möglichkeit, dass du so grafisch etwas darstellst, ein, ein äh, ja, ich sag mal so eine so ein Kuchengrafik Kuchen oder auch eine Balkengrafik und so weiter. Da liegen wir dann bei ca. 20 Prozent, die du dafür aufwenden solltest. Und was Facebook natürlich schon längere Zeit eigentlich nicht so gerne hat, sind externe Links. Deswegen haben die ja auch schon sehr, sehr früh angefangen, diese Links im Facebook eigenen Browser zu öffnen. Das Problem ist dort, wenn das nicht ganz sauber äh, programmiert ist in Responsive, dann wird es ein bisschen komisch dargestellt in diesem Facebook eigenen Browser. Das kann man aber auch in den Einstellungen wieder abstellen, dass die Links grundsätzlich extern geöffnet sind. Aber was Facebook natürlich gar nicht gerne mag, ist, wenn die Leute von dem Netzwerk weggeführt werden, woanders hin zum Beispiel. Und deswegen haben die das auch nicht so forciert und haben es natürlich lieber, wenn man mit Bild und Videos arbeitet. Also schnell zusammengefasst 70% Video, 20% Bild und nur 10% Link. Jetzt hast du natürlich ein Problem, wenn du ein Newsportal hast, dann hast du wahrscheinlich eher nur Links. Deswegen ist meine Faustregel auch wirklich nur eine Faustregel, die du nicht zu 100% entsprechend befolgen musst, sondern eine. Ja, ich sag mal ein Richtwert, den du nutzen kannst, weil bei diesem Richtwert geht es darum, wie natürlich deine Zielgruppe mit deiner Fanseite interagiert. Also wenn du wirklich ein Newsportal bist, wo du von natürlich lebst, dass du Traffic auf deiner Webseite hast, dann poste auch nur Links auf diese Webseite bzw. auf deiner Fanseite. Du kannst auch in Gruppen selbstverständlich mit verschiedenen Möglichkeiten arbeiten. Dort würde ich auch so Video äh, Links und entsprechend Fotos ein bisschen variieren, damit da ein bisschen Abwechslung reinkommt. Wie gesagt, ich mache bei mir auf der Fanseite vor allem 90% Videos, halt mit diesen Lives immer Dienstag und Donnerstag, 10.10 Uhr .10. und das ist halt so eine Faustregel, die du wirklich nutzen kannst, so 70, 20, 30, 70% Video, 20% Bild und 10% Links, die extern auf deine Webseite führen. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich einen Blogbeitrag schreibe. Der kommt jetzt äh, die nächsten Tage auch wieder raus. Wahrscheinlich morgen, ja Freitag werde ich den veröffentlichen. Da geht es dann ums Thema YouTube, wie man dort mehrere Streams parallel schalten kann. Das habe ich jetzt gerade am Wochenende gebraucht, bei der äh, Beachvolleyball Junioren Schweizer Meisterschaft in Luzern, da haben wir äh, zwei parallele Streams geschaltet und ich habe leider nichts gefunden an Anleitungen im Internet. Deswegen habe ich einfach mal schnell eine eigene Anleitung gemacht. Gut, das also nur nebenbei äh, noch erwähnt. Und wie gesagt, wenn du jetzt auf äh, einem anderen Netzwerk, zum Beispiel LinkedIn oder auch Instagram, Instagram mag vielleicht mehr ein bisschen Bild, eher weniger äh, Videos, weil bei Videos hast du ja nur 60 Sekunden Zeit auf Instagram. Oder du machst ein IGTV, wo du dann mehr als diese 60 Sekunden Zeit hast oder auch Videos zum Beispiel in Stories bei Facebook und Instagram. Da sind Videos eher bevorzugt gegenüber den Bildern, weil bei Bildern halt die Sequenz viel kürzer ist und man dann viel mehr zeigen muss. Also wenn du das ganze äh, überall auf jedem Netzwerk anwenden möchtest mit dieser 70 20 10 Regel, dann wirst du wahrscheinlich nicht überall gleich viel Erfolg haben wie auf Facebook und grundsätzlich gilt, schau was deine Zielgruppe will. Hoppla. Schau was deine Zielgruppe will, teste das aus, das ist äh, Social Media und Online Marketing ist immer ein Testen. Teilweise auch AB testing wo du mal ein Bild gegen ein Video testest. Du kannst auch Bilder in ein Video verpacken, wo du mehrere Sequenzen hast, zum Beispiel um dein Team vorzustellen mit einer Bauchbinde unten, wo dann steht oh, hier, damit es im Video noch gesehen wird, wo dann steht zum Beispiel der Name von dieser Person und das packst du dann in ein 15 Sekunden Video, wo du drei, vier, fünf Leute deiner, deines Teams dann entsprechend vorstellst. Das war es also zum Thema des Content-Mixes, vor allem auf Facebook. Du kannst natürlich auch das Ganze auf Instagram, auf äh, Xing, LinkedIn und so weiter anwenden. Da geht es wirklich nur ums Testen, was funktioniert am besten. Auf LinkedIn gibt es noch äh, die Artikel, die man auch testen sollte, aber dazu dann später mehr. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis nächsten Dienstag 10.10 Uhr, .10., wenn es wieder heißt, fragt den Roger.